Willkommen zurück zu Mitopia! Bunny möchte ein neues Kleid und ich kaufe ihr das. Oder sie kauft sich das halt nicht. Dann halt nicht. Gut. Na ja, auf jeden Fall, willkommen zu Mitopia. Wir haben uns durchgebahnt. Und können nur in den Flammenberg hinein. Yeah, aber bevor wir das machen, hier gibt es noch zwei gerade Wege. Und die machen wir noch schnell. <lacht> genau. Die schneide ich sogar rein. Mal gucken, ob hier irgendwelche Gegner kommen. Bisher nicht. Einfach natürlich geradeaus. Gibt es irgendwelche Kisten? Irgendwas? ist einfach nichts. Das ist einfach nur eine Abkürzung. Das ist gar nichts. Ja, da kommt dann schneider alles raus, glaube ich. Aber oh, da schneide ich nicht raus. Level up für Bunny. Wegsehen gelernt. Tu so als würdest du verwirrende Feinde nicht bemerken. Aha. Einfach Feinde ignorieren. So. Ah! Werde doch aggressiver. Vielleicht nicht die so eine gute äh, neue Fähigkeit. Na naja, egal, komm. Neuen Gegner. Nein. Gott, oh, doch. Gut, damit wäre dieses Level nun auch abgehakt. Und die beiden verstehen sich nun besser. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, Freddy da rauszutun sollt nicht mit dem Pferd befreunden, das ist mir so egal, ihr sollt euch gegenseitig befreunden. Das ist viel wichtiger, meine Güte. Was würdest du denn haben? Ein Urkittel. Letztes Mal hast du die Banane gekauft. Diesmal aber nicht. Okay, super. Urkittel. Well, I don't like it. Deshalb, nein. Sorry, falls man Mittag und wieder irgendwelche Geräusche hört. Uh, habt ihr alle schon probiert? Habt ihr alle schon probiert? Nein, wusste ich doch. Okay. Habt ihr alle schon probiert? Das auch. Das nicht, das hat noch niemand probiert. Unglaublich lecker. Ganz okay. Super. Der Keks. Ganz okay. Super. Was sagst du zum Keks? Auch ganz okay. Okay. Was sagst du zum Keks? Doppelte Keks? Nicht so. Hm, alles klar. Komm, wir machen wir weiter. Auf zum Flammenberg. Okay, das ist wie so eine Mine. Man hat aber schon gesehen hier, dass es nach dem Berg noch weiter geht. Also man geht in den Berg rein und dann geht man wieder raus. Hm. Na gut. Wir müssen die sowieso lang. Also durch den Flammenberg. Das sieht cool aus. Mal wieder. Oh, das Lighting ist cool. Wie hell es hier ist. Richtig cool. Ein Lava-Becken. Weißt du eben. Ah, mein Taschen... Äh, mein Taschentuch ist in die Lava gefallen. Und... Puff. Weg ist es. Ach du liebes bisschen. Passen wir auf, dass es uns nicht genauso ergeht. Äh, äh... Ja. Weißt du, wie die Lava funktioniert, mein Freund? Alles prima. Yay. Yeah. Oh, hier leben also die Trolle. Ja. Männlich, weiblich hier. Sieht so aus. Die lebt immer noch. Halt Aufzunehmen! Boom! Ich bin die Tick in der Bombe. Tick, tak, tick, tak. Puh. Das sieht mega cool aus hier. Aua! Mann, hilf mir! Danke. Yay. Ja, es zählt nur die Freundschaft. Nur die bringt uns alle zusammen. Nicht der Fakt, dass wir die Welt retten müssen. Eine Bombe! Was ist, wenn wir Explosion auf Bombe einsetzen? Was passiert dann? Ja, die explodiert nicht! Jetzt. Okay, die muss einfach, äh, <lacht> Gekillt werden, sag mal, sage ich mal, damit die explodiert. Okay. Hab ich habe gerade die Gummi gelesen. Was was, was habe ich schon vom Essen bekommen? zu muss ich mir anschauen. What? Erstmal wollen die quatschen. Aha, aha. Okay. Super. Yay, sehr enge Freunde. Oh oh neuer Look. Nein, tu es nicht. es nicht. Lies Menschen vier League. Nein. Nicht gut. Warum bist du wieder da? Bleib da. Nix haben. Okay, dann kommen wir uns mal das Essen an. Was war das denn? Ach, radau Ich habe radiergummi gelesen auf die Schnelle. Vorsicht beim Blasen machen. Sie sind hoch Oh, ich finde sie mega geil, so wie ich im Real Life Kaugummi mega nice. Finde Trollkringe, voll kringe. Schmeckt sehr gut. das kannst du nicht mehr probieren. Schade, das kannst du nicht mehr probieren. Überhaupt nicht, okay, das wir uns dann für Freddy auf. Und danach können wir dann äh, ganz normal wieder alles äh, vergeben. Genau. Yeah. Was gibt denn hier? Huh? Ah, oh, verflixt! Wo sind denn die anderen hin? Es hilft nichts. Wir sollten einfach weitergehen. Oh, ist interessant, dass ich mit Bunny alleine bin. Aha. Warte, was? Oh, wait, wait, what? Die sind jetzt eingesperrt in der Höhle? Was? Was? Was? Nicht nur Wesen eingesperrt, die sind auch eingesperrt. Das heißt, wenn man hier nicht stark genug ist, kommt man auch nicht durch. Und deshalb ist, das auch, ist man auch gezwungen, alle mitzunehmen. Weil sonst dieser plot Twist hier nicht funktioniert. Krass. Was ist, wenn man hier nicht gut genug ist? Wenn man hier stuck ist? Das könnte dann wirklich ein Softlock-Moment sein. Also, wie ich das finde. Dass man selber auch nicht mehr zurückkommt. Alter. Wir wurden von den anderen getrennt. Und mit diesem ganzen gerillen Weg können wir auch nicht zurück. Die haben bestimmt Angst. Weil ich nicht da bin. Gehen wir mal weiter. Sie machen sich bestimmt riesige Sorgen. Weil ich nicht da bin. Ich, ich, ich gehe lieber mal. Ja, ich weiß jetzt nicht, was Emil von Mike sich da gerade eingebildet hat. Ähm, aber okay in der Ach Gott, die Bombe no no no no no no! also kann ich heute nicht machen, aber wenn die Dings fehlen die kann ich mir kurz holen können wir kurz holen hier das ist genauso viel wie ich brauche ja meine ganze Energie hierfür Juhu. man kann sogar gleich vorspulen ist auch eine coole Animation, wer würde das vorspulen wollen? Bam! Ah, wie viel Damage das auch vor allem macht! Krank! Zumindest eine Kiste gefunden. Ach. Müll. Bonbon. Ich schmeißen. Genauso viel wert. Junge, wer lässt denn die Kisten schon mit dem Bonbon? Hä? Ja. Ja. Ja. Buh! Ah. Ah. Naja, immerhin ist der Schluck auf weg und es ist sowieso vorbei. Also, es ist ja eigentlich egal, ob ich Schaden genommen habe oder nicht. Nice. Hey, jetzt will mir Ferdemon einfach noch eine Banic Oh nein, kein Neulog. tu es nicht, tu es nicht Salamun und Crystal, nein, tu es nicht <lacht> Sieht gar nicht mal so schlecht aus, ehrlich gesagt Nee, Futter bringt nichts, ist egal Komm, machen wir weiter Oh Gates! Yay! Yeah, juhu, Juhu, yay! Yeah. Okay, komm, mach weiter. Wir müssen da einmal einmal im Kreis rum, um Iggy zu retten. Hoffentlich kriegen wir den Berg in dieser Folge durch. Das wäre ganz gut. Da muss ich mich aber jetzt anstrengen. Soll ich alle weg explodieren lassen? Bam. Okay. Alles voller Sapper. Oh Gott. Das Feuer. Oh, wir reiten gemeinsam. Ich warte so die mitnehmen? Bist du eigentlich stärker als der dunkle Fürst, die wörter oh, du stellst interessante Fragen. Du könntest ihm in einem Duell bestimmt ordentlich den Hintern versohlen. Stimmt wahrscheinlich. Doch bin ich kein großer Freund von Gewalt. Und überhaupt, es ist deine Aufgabe, den dunklen Fürst zu besiegen. Nicht meine. Es ist nicht mein Spiel. Dafür habe ich schon mein eigenes Spiel. Zumindest sehe ich diese Sache. Also. Ich weiß nicht, kann ich das wirklich schaffen? Aber gewiss, ich glaube an dich. Also wenn der große Weise an mich glaubt. Ja, dann glaube ich auch an mich. Das kriege ich hin. Kiste. Ich muss wieder beide Wege machen. Ich hasse es. Ich hasse es. Wie ein Hase. Spaß. Das war nur ein Joke, der nicht lustig war. Bam. Boom. Ja, das war ein toller Kampf. Sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Erfahrung dafür bekommen. Ja, ich bin schon bei Level Up. Läuft prima, stimmt ja, die Kiste. Ach, Spielscheine, wenn das zumindest die anderen Scheine sind und man äh, Freundschaft leveln kann, ja würde ich ja nicht sagen. Aber naja, was willst du tun? Was willst du tun? Und hier passiert irgendwas Neues. Aber erstmal gucken wir was der Hebel macht. Hebel. Ach, aber dafür noch äh, weitere gegner. Ach, die können noch nichts kommen. Explosionen, die sind weg. Boom. Ich meine natürlich Boom hier. Ja, zack, du bist weg. Gemacht bunny. Und zack, du bist weg. Ja, krasser Kampf. Gut. Die Zahl irgendwie oben rechts sieht komisch aus, wenn da so eine 1000 steht. Das ist irgendwie so ein bisschen buggy. Der Hebel. Natürlich aktivieren wir ihn. Eine geheime Kiste erscheint. Also die möchte ich mir gerne holen, du. Die hole ich mir gern. Yeah. Kann wie nicht zu der hinkommen, aber das finden wir hoffentlich noch raus. Ui, uh, oh, quatscht beide. Yay! Yeah. 17. Jetzt 9. Der Winkelmesser. Geil. Den brauchen wir unbedingt. Der Winkelmesser. Messer scharf und perfekt zum Winkeln. Besser geht's nicht. Aber erstmal mal nur ein kommen wir zur Kiste. Finden wir es heraus. Hm. Wie es wohl den anderen geht. Blub, blub, blub, blub. Inzwischen. Es hilft nichts, ja, zu Gehen wir weiter. Ah, jetzt spielen wir mit den beiden, oder? Ja. Jetzt spielen wir mit den beiden. Hat was. Hat was. Schoko-Uniform. What? Da bin ich mal gespannt, wie die aussieht. Oh nein ich, hab da, nein, ich hab B gedrückt. Das wollte ich doch nicht. Nein, nicht Team. Ja, oder so halt. Nee, das muss da Ausrüstung sein. Ausrüstung. Freddy. Kleidung. Schoko-Uniform. Ja, toller Freddy hier. Und dann gerade das hier, ne? Hier, wunderschön wieder in pink. Wunderbar freut mich für dich Super Machen wir weiter Wir sind nur Level 2 miteinander, das ist so wenig Ich Könnte sie Level mit den ganzen Tickets, aber ich würde es ganz am Ende machen, wenn ich alle habe Kann ich das besser einsortieren glaube ich, dass ich alle so mehr oder weniger gleich Level so mehr oder weniger halt auf den gleichen Abstand bringen oder so Dieser Steinschlag war schrecklich ja, und wir haben kein Geld, den Steinschlag zu <lacht> zu reparieren. 800 Mal die 2. Können wir euch anrufen, wir haben kein Handy. Oh, ob sie un wo ohne uns vorgehen? Dann sollten wir uns wohl auf den Weg machen. Stimmt, irgendwo treffen wir bestimmt wieder aufeinander. Meine Rede. Ja, hätten wir eigentlich schon äh, gleichzeitig gehen müssen, dabei, egal. Dein Ernst, Spiel? Das Level 3 mal machen. Okay. okay. Okay. Ey, wenn ihr euch streitet, ne? Tut mir leid. Oh, doch nicht. da haben die sich jetzt gestritten oder nicht? Er war voll dumm. Die sind einzigen, die sind beide allein und streiten sich. Leute, kommt schon. Bitte streit euch nicht. Bitte nicht. Bam, Boom. Bada bing, bada boom. Du bist du. Damn, bitte, bitte, baum. Ich glaube, ich hab. Nein, das tust du nicht. Kiste! Ein einziger Spielschein. Und jetzt ist das Ende. da wird's nochmal machen, machen. Keine Lust. Habe ich auch gesehen, es sind nur zwei Level, ne? Oben zwei Level, unten zwei Level. Und dann können wir hoffentlich zur Kiste. So wie ich das hier gesehen habe. Wir können jetzt schon zur Kiste. Aber wir können jetzt schon hier. Ja, dann machen wir doch das. Ja, ich, kann, ich hab nichts gedrückt. Da, sieh mal. Hallo, ihr geht's. Zeig, dass es so gut geht. Yay. Juhu! Oh, Freddy will mit mir abhängen. Okay, Freddy, das darfst du. Du hängst da ab. Ich hänge da ab. Und die beiden? Schöne, kann ich ja Professor Git erstmal mal Bunny vorstellen. Das hat was? So, zwei Level hoch, hier beiden hier. Level 9, irgendwie Freunde, Schmusewange. Das ist schön für euch. Oh, oh Freddy wollte ein Geschenk geben. Oh! per die Pose von Freddy. Ein Federkiel. Yay! Bam. Level 11 Freunde. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ey, irgendwie Freddy und Professor Gitti mögen sich irgendwie nicht so, ne? Ihr beide kennt euch noch gar nicht. Nicht mal ein Level. Das müssen wir ändern. Yeah, yeah, yeah. Irgendwer von euch hatte doch diesen Pleon nicht gegessen, ne? Du. Ich aber auch nicht. Hätte es nicht gelohnt. Okay, gut. Egal. Trollkriegel Sternchen! Wo beißt du zuerst zu oben? In der Mitte? Oder an der Seite? Kann ich nicht genau sagen. Entweder oben oder Seite war das gerade. Ja, warum seid ihr alle nicht äh, markiert? Hä? Voll dumm. Na egal, ihr seid das auf jeden Fall. Hier würde es rausgehen. Letztes Level und dann wird es rausgehen, aber wir müssen äh, das hier noch machen, zweimal. Also ausgemalt das zweimal, weil das ist glaube ich lange war ich für euch und dann machen wir noch die Kiste zum Abschluss. Ja, was ist passiert? Scheiße. Ich muss da mal was loswerden. Es geht um Mike. Manchmal zieht er seine Klamotten verkehrt herum an. Ist das gerade Mude? Ich bin total daneben. <lacht> Fun Fact. Früher, als ich noch jünger war, da habe ich tatsächlich schon meine Klamotten falsch rum angetragen. No, nein, nein, nein, nein, <lacht> fucking Joy-Con Drift, nicht mehr Joy-Con, einfach Pro-Controller-Drift, nein, <lacht> bitte sag mir, in der Kitz ist irgendwas Gutes drin. Das ist tatsächlich ziemlich gut. 700 Gold. Ist das nicht wenig? Okay. Äh, ja. Bunny hat ein Level Up gemacht und das Pferd hat ein Level Up gemacht. Habe ich nicht reingeschnitten, habe ich vergessen. Yay! 320 HP diesmal. Super. Freut mich. Nein, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Yay. Ja, und die beiden jetzt auch nochmal. Toll. So. Das war von Mike. Okay, aber muss ja alles nicht reinschneiden. Ähm. Ich bin mit Bunny Level 18 und da war irgendwie was Neues, was ich jetzt vergessen habe zu lesen. Aber anscheinend war ich eigentlich noch nie mit jemandem. Nee, ich war noch nie mit jemandem Level 18 hier. Jetzt habe ich vergessen das zu lesen. Nein. Auf was hier geht es am nächsten dran? Dann level ich noch mal mit ihm. Ich habe jetzt wirklich voll vergessen, das zu lesen, weil ich. Ich war mit dem Pferd hier Level 18 schon mal. Ich habe grad gedacht, das ist gleich dann mit Menschen. Es ist dumm. Keine Ahnung, was ich gedacht habe. Level up! Mega Feuer gelernt. Röstet einen einzelnen Gegner auf lodernder Flamme. Oh, cool! Das werde ich bestimmt benutzen. Vor allem für Bosskämpfe. Heilung.exe. Oh mein Gott, nein! Keine Creepers daraus machen! Schelle mit der Kraft der Wissenschaft HP und MP her! Guck mal! Da haben wir unser Lila! Perfekt! Der Professor. Ey, Wissenschaft das ist eine mega coole Klasse! Und hier gibt's einen Grill skorpion hier unten. Es gibt noch eine Kiste. Kann ich es hier reinschneiden? Nein, kann ich Was geht denn hier ab? brauchen mehr Disziplin, juhu, ihr levelt, okay, yay, yeah. juhu, Blum. Blum. jetzt kennen sie sich auch manchmal Aber das war's auch schon. Dan Pferdemon irgendwas. Von Bunny. Yay, yeah, liebt euch. Level 14, enge Freunde, das freut mich doch, super dolle Skrrr, skrrr, mir egal, nein, juckt mich nicht, no, no. No homo, oh, oh, oh, was auch immer. <lacht> Eine Titanpfanne. Die sieht überhaupt nicht seltsam aus oder so. genau deshalb kriegst du sie. Du siehst <lacht> aus wie ein Schwert. So wie der, der Griff? Nee, komm, behalt doch deine goldene Pfanne. Die sieht wertvoller aus. Hat zwar nicht so gutes Stats, aber komm trotzdem. <lacht> Auf zur Kiste. Nein, nein, das ist nicht die Kiste. Nein, das ist auch nicht die Kiste. <lacht> Kurz Ehrenrunde Runde gedreht. Yeah. Let's go. Abmarsch. Ich frag mich wirklich, wie es in der nächsten Folge weitergehen wird. Nach dem Berg. <lacht> Kristallzauberstab. Uiuiuiuiui! Ui, ui. Ja, Mann. Fast 100 Magie. Fast. Nice. Aber da ist noch ein Gegner, bevor er uns weglässt, Ich äh, bin noch im Kampf... Oh, vier Bomben! Haut ab hier! Was wollte von mir? Explosion! Boom, boom, boom, boom, boom! Daraus hättest du einen Looper stellen. Wunderbar. Und level up für Freddy! Aber er kriegt nichts. Schade. Aber ihr kriegt was, wenn ihr den Like-Button drückt. Dann kriegt ihr unten in der Beschreibung Keks. Keine Ahnung, was laber ich. Äh, liked auf jeden Fall das Video. Und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim YouTube ja. Yeah. Das ist eine sehr komische Ab äh, Abmoderation, muss ich sagen. Sehr komisches Outro. Egal.